Das ist Herr Klug. Herr Klug möchte mit Frau und Kindern dieses Jahr mal wieder einen richtig schönen Urlaub machen. Er hat zwar ein geregeltes Einkommen, aber reich ist er nicht. Für den Urlaub benötigt er deshalb einen Kredit. Herr Klug fragt bei seiner Hausbank nach. Weil es in seiner Schufa-Akte aber einen längst erledigten Schönheitsfehler gibt, lehnt die Hausbank ihn leider pauschal ab. So einfach lässt sich Herr Klug von seinem Urlaubstraum aber nicht abbringen, und sucht deshalb im Internet nach einer Möglichkeit, schnell und einfach einen Kredit zu bekommen. Doch die große Auswahl an Angeboten verunsichert ihn. Herr Klug fragt sich, welcher Anbieter ist vertrauenswürdig und verhilft mir tatsächlich zu einem fairen Sofortkredit? Zum Glück gibt's Bonkredit. Bonkredit verhilft zu Darlehen mit über 40 Jahren Erfahrung und nachweislich vielen tausend zufriedenen Kunden. Und Herr Klug kann sich sicher sein. Die Kreditanfrage ist bei Bonkredit völlig kostenlos und unverbindlich. Garantiert. Herr Klug möchte sich seine Wünsche erfüllen und beschließt, bei Bonkredit eine Kreditanfrage zu stellen. Die ist schließlich kostenlos und unverbindlich. Und er ist überrascht, wie einfach das ist. In nur drei Minuten hat er das Online-Formular auf der Internetseite ausgefüllt. Was Herrn Klug ein gutes Gefühl gibt, seine Angaben unterliegen selbstverständlich den strengen gesetzlichen Datenschutzbestimmungen, sodass in seinem Umfeld niemand von der Anfrage erfährt. Mit Herrn Klugs Angaben findet Bonkredit sofort den passenden Kreditexperten, der jetzt persönlich für ihn aktiv wird. Dank mehrerer Jahrzehnte Branchenkenntnis weiß der ganz genau, mit welchen Banken er Verhandlungen aufnimmt und welche Strategie zum besten Angebot speziell für Herrn Klug führt. Sobald ein Kreditangebot vorliegt, erhält Herr Klug alle Unterlagen schwarz auf weiß zur Ansicht. Kostenlos und mit allen Informationen. Zum Beispiel den Namen der kreditgebenden Bank, der Laufzeit, monatlichen Raten und Zinsen. Nun kann er in Ruhe entscheiden. Und wann immer er Fragen hat, kann er sich an seinen freundlichen Ansprechpartner wenden. Herr Klug ist überzeugt. Das Angebot, zu dem ihm bonn verholfen hat, ist transparent und fair. Wie versprochen, wurde seine Anfrage absolut kostenlos, schnell und diskret bearbeitet. So machen sogar Kreditgeschäfte Spaß. Und schon bald steigen Herr Klug und seine Familie in den Flieger Richtung Süden. Bonn-Kredit Ihr fairer Sofortkredit.